heißt, wir springen jetzt hinein ins Programm und zwar startet äh, Professorin Judith Ackermann. Ähm, sie ist äh, an der FH Potsdam Professorin für digitale und vernetzte Medien in der sozialen Arbeit und äh, sie hat einen Vortrag jetzt sozusagen mitgebracht, der da heißt politische Bildungsarbeit mit Jugendlichen im Social Web. Da geht es eigentlich darum, wie sich Jugendliche durchs Netz navigieren und welche Rückschlüsse sich daraus eigentlich ziehen lassen, wiederum auch für die Praxis und damit also einen großen Applaus für Judith Ackermann. Ich kann leider nicht so große Schritte machen, das lässt mein Rock nicht zu, deshalb muss ich hier die Treppe gehen. Kann ich das hier hinstellen? Nicht so wirklich. Na gut. Okay, ja, ich freue mich, dass ich den Eröffnungsvortrag halten äh, kann. Es soll ähm, nur so ein, ja, vielleicht einen leichten Überblick geben über auch die Dinge, die dann später noch passieren werden und die Sie ja auch noch gemeinschaftlich arbeiten werden und die konkreten Projekte, die vorgestellt werden. Ähm, und ich habe im Prinzip äh, zwei Anliegen, von denen ich denke, dass sie ganz wichtig sind, wenn es darum geht, dass wir ähm, Formate für politische Bildung in sozialen Medien entwickeln wollen, nämlich Interaktion und Moderation. Und ähm, da werden jetzt die verschiedenen Beispiele, die ich anführe, immer wieder auf eine unterschiedliche Art und Weise hinführen. Und ich würde gern tatsächlich auch mit ähm, einem von zwei Formaten starten. Haben sie, diese schon, haben sie schon mitbekommen, dass es diese gibt? Wer hat das schon mitbekommen? Eins, zwei, drei. Ist jemand von der Brandenburgischen Landeszentrale da für politische Bildung? Eine Person. Genau, sehr gut. Und zwar hat die Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung, ist ein sehr lang auszusprechendes Wort quasi oder ein Wortkonstrukt, zusammen mit Auszubildenden in Brandenburg in Workshops, Webvideoformate entwickelt. Und zwei von denen jetzt als Piloten ähm, realisiert und auch ins Netz gestellt, um zu schauen, wie kommt das denn eigentlich an bei den Personen, die man adressieren möchte, auf was könnte man vielleicht noch achten. Wir können die natürlich jetzt nicht ganz gucken, aber ich würde eben eines von beiden kurz mal starten und zwar heißt es Blind Date und ähm, es geht darum, dass sich zwei Personen, junge Personen in Brandenburg äh, treffen, aber nicht vorher wissen, wer sie sind und dann eine gewisse Zeit zusammen verbringen. Es wird schon gelacht. Weil Sie es schon gesehen haben oder weil Sie schon in Sorge sind, was passieren wird. Genau, also jetzt wäre eventuell der Ton dann schon rauszunehmen für den Livestream. Das habe ich mir sagen lassen, dass ich immer einen Hinweis geben muss, wenn etwas gestartet wird mit Ton, jetzt wird was gestartet mit Ton und ich muss hier ganz laut... Weg, um weiterzugehen, aber man sieht so ein bisschen, wie das Format funktioniert. Das heißt, es gibt verschiedene Aufgaben für die Personen, die diese miteinander in Kontakt bringen sollen. Und äh, sie sind mit diesem Tandem Fahrrad unterwegs und sollen dann über ihre beruflichen Entscheidungen ins Gespräch kommen, in doch sehr kurze Gespräche, weil das ganze Video insgesamt, ich glaube, ungefähr acht Minuten lang ist, ähm, was im Prinzip auch schon wieder relativ lang ist für einen kleinen Webvideoclip. Was die ähm, Brandenburgische Landeszentrale jetzt macht, ist, dass sie quasi auf ihrer Webseite darauf hinweist, dass es diese Pilotprojekte gibt und man sich die anschauen und bewerten soll. Und ähm, wie es dann so ist mit digitalen Medien, meldet sich auch sofort jemand. Und äh, beim St mein Stand bis gestern Nacht war, dass sich eine Person mit einem öffentlichen Kommentar gemeldet hat. Genau, das ist der Hinweis, dass man eben jetzt seine Meinung dazu kundtun soll. Was ja auch eine gute Idee ist, dass man in Kontakt kommt und eben schaut, was kann man jetzt an diesen Sachen vielleicht noch machen, dass sie noch besser angenommen werden. Und ähm, Chris schreibt jetzt auf der Webseite mit, dem, mit der schönen Headline schlechte Idee, ich halte die Idee für schlecht. Es gibt bereits genügend Social Media Formate und ein weiteres Format müsste absolute Neuheiten haben, um sich zu behaupten. Des Weiteren ist ein Format für Azubis in Brandenburg, eine so große Einschränkung, dass sich die Zahl der potenziellen Benutzer auf circa circa 25.876, in Klammern, das ist die Anzahl der Auszubildenden im Jahr 16 im Land Brandenburg, beschränkt. Da eine Ausbildung in der Regel drei Jahre geht, hat man eine hohe Fluktuation an Mitgliedern, in Klammern, da ich davon ausgehe, dass man nur als Azubi Mitglied ist." Es ist jetzt hier nirgendwo gesagt worden, dass man irgendwie Mitglied sein muss, um diese Webvideos, die jetzt auf YouTube veröffentlicht sind, ähm, rezipieren zu dürfen. Das, äh, der letztendliche Nutzen dieser Plattform, also welche Plattform, ist mir auch nicht schlüssig. Soll es, sich um die Face Soll es sich um einen Brandenburger Facebook handeln oder eine Art Forum zum Austausch zwischen Auszubildenden? Wer kontrolliert den Inhalt der Beiträge? Wie wird sichergestellt, dass die Mitglieder Auszubildende sind? Was ist mit der Datensicherheit? Ich sehe keinen langfristigen Bestand und keinen ausreichenden Bedarf für ein solches Format. Mit freundlichen Grüßen, Chris Dollarzeichen. Ich hoffe, du bist nicht hier, Chris Dollarzeichen. Ähm. Und natürlich ist Moderation ganz wichtig. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Kommentar erhalte, ist es eine Einladung an mich als brandenburgische Landeszentrale, die ich ja jetzt nicht bin, aber eben an den Akteur zu sagen, wie reagiere ich darauf. Und da macht sich die brandenburgische Landeszentrale auch ganz viel Mühe. Hallo Chris, Dollarzeichen, herzlichen Dank für die umfangreichen Anmerkungen zu unserem Social Media Projekt. Es ist vollkommen richtig, dass es bereits ein großes Angebot verschiedenster Social-Media-Formate gibt. Nichtsdestotrotz sind wir überzeugt, dass wir gemeinsam mit den Azubis ein Format entwickeln können, das das Interesse junger Leute weckt. Wir glauben, dass sich das Format vor allem aufgrund seines inhaltlichen Fokus auf das Thema Heimat Brandenburg von anderen Formaten abheben wird. Konzipiert als ein Format von Azubis für Azubis sind wir außerdem zuversichtlich, dass etwas entstehen wird, das sehr nah an die Bedürfnisse und Wünsche der Azubis herankommt, viel näher möglicherweise als das andere Formate schaffen. Die Landeszentrale sagt jetzt nicht, wir planen irgendwie gar keine Plattform, bei der man Mitglied sein muss, ne, sondern sind sehr neutral und anerkennend, wertschätzend, dass eben ein Kommentar zur Veränderung gekommen ist. Und äh, man sieht aber doch relativ schnell, wie viel Arbeit es macht. Es ist ja jetzt nur ein Kommentar gewesen, auf den eine Antwort und Sie sehen diese Auslassungszeichen. Also die Antwort ist schon noch länger, in, äh, die die Reaktion umfasst. Also wir haben die Kritikpunkte, die relativ schnell und sehr direkt kommen, dass wir das nicht brauchen, weil wir haben ja im Prinzip mit YouTube schon so einen Fundus an ähm, unterschiedlichsten Formaten. Wir brauchen jetzt nicht noch spezifische, die sich an eigene Zielgruppen richten, entwickeln. Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Also Masse oder große Reichweite als das Haupt oder den Hauptlegitimierungsgrund für den Erfolg solcher Formate. Was natürlich kritisch zu betrachten ist, wenn wir aus der Perspektive schauen, der Personen, die eben die Formate entwickeln und die tatsächlich was im Bereich politische Bildung verändern wollen oder, oder erwirken wollen. Und tatsächlich ist es so, dass doch auch erfolgreiche Formate nicht unbedingt dadurch glänzen, dass sie die größte Reichweite haben. Also wir haben hier ein Format ähm, aus Nürnberg. Vielleicht kennen Sie das. Das ist auch mal mit dem ähm, die Tabakepreis ausgezeichnet worden. CTV, ähm, das existiert jetzt mittlerweile schon seit vier Jahren. Und es wird aber auch immer noch kontinuierlich gepflegt. Das heißt, es werden immer wieder noch Videos hochgeladen. Und die Idee ist, dass man einen YouTube-Kanal hat, auf dem Jugendliche aus Nürnberg selbst ihre Perspektiven präsentieren können, also selbst ähm, Videos erstellen oder dabei unterstützt werden, Videos zu ihren Themen zu erstellen äh, und die dann dort auch zu teilen. Man sieht, dass die Views jetzt nicht so hoch sind. Ich habe es da einmal hingeschrieben, dass sie durchschnittlich vielleicht, wenn es gut läuft, im unteren dreistelligen Bereich sind. Ganz, als es gerade ganz frisch war, gab es auch mal vierstellige Zahlen, aber das gibt es jetzt bei den neueren ähm, Videos nicht mehr. Und es gibt eben verschiedene Formate und das, was sich durchzieht, ist diese grüne Couch. Ich mache das jetzt auch mal ganz kurz an. Es käme jetzt also Ton. Robert macht gerade ein Foto, deshalb... Robert, du hast es gesehen. Es kommt Ton. Was wäre, wenn... Nur die Südstadt freies WLAN für alle hätte. Das wäre natürlich geil. Puh, dann könnten sehr viele Südstädtler auf jeden Fall Geld machen. Das wäre eigentlich das wär das wär ganz cool. cool. Nee, da müsste man nicht Geld verschwenden mit dem Internet. Dann, dann würde ich gar nicht von Südstadt rausgehen. Was wäre, wenn das Internet für eine Woche ausfallen würde? Chaos. Meiner Meinung nach wäre das jetzt nicht so ne, ne, der schlimme Faktor, weil eine Woche irgendwie schon tragbar ist und es auch Wochen gibt, wo man einfach mal nicht im Internet rumhängt. Ein Großteil der Wirtschaft verlegt sich auch aufs Internet, was ja eigentlich ziemlich risky ist, weil wenn das mal zusammenbricht, dann, ich glaube, da reicht auch schon ein paar Stunden und dann ist übelstes Chaos und eine ganze Infrastruktur würde zu bunten Teilen zusammen. Das wäre, wenn es nach meiner Mutter ginge, vielleicht gut, da könnte ich ein paar Tage lernen, aber. An sich nicht wirklich. Das gesagt, dann wäre das echt geil, weil die Menschen dann echt mal wieder rausgehen, spielen, sich miteinander beschäftigen und sich nicht so introvertieren. Die genau. Also man, man sieht, wie das Format funktioniert und das machen die halt mit ganz unterschiedlichen Themen. Also es ging zuletzt zum Beispiel auch um das Thema Menschenrechte, dass die Couch aufgebaut wird und dann hat man Fragen vorbereitet und alle Leute sind eingeladen, sich auf die Couch zu setzen und eben zu äußern, wie sie zu der wie auch immer gearteten Frage sich verhalten möchten. Was tatsächlich nicht passiert, ist eine Moderation in den Kommentaren. Das ist jetzt bei diesem Thema relativ unproblematisch, weil das sind ja, hauptsächlich emotionale Äußerungen, welchen Stellenwert hat Internet oder das Smartphone in meinem Leben? Ähm, wenn wir natürlich im Vergleich uns das Thema Menschenrechte, was ebenfalls auf diesem grünen Sofa verhandelt wird, anschauen, wäre es schon wieder interessant, das noch irgendwie zu rahmen, was jetzt hier nicht passiert. Was auch noch mal darauf hinweist, dass das natürlich ein immenser Aufwand ist, den man immer auch mitdenken muss. Wir haben hier nicht 100 Millionen, tausende Trilliarden von Kommentaren von Menschen, die das sehen und eingeladen oder sie sind ja eingeladen, sich zu äußern und sich zu beteiligen, findet aber nicht so stark statt. Also es beschränkt sich doch noch sehr auf die Personen, die dann an der tatsächlichen Aktion beteiligt waren, die bei dem Event waren und ähm, die auch Nürnberg kennen und auch diesen Kanal kennen und es skaliert sich nicht ähm, so extrem, wie es manchmal möglich wäre bei ähm, Webvideoformaten. Genau. An sich ist das aber natürlich ein schöner Fokus, dass man sagt, wir geben den Jugendlichen die Möglichkeit, selbst auszudrücken, was ihnen wichtig ist, was ist ihre Perspektive auf aktuelle Geschehnisse, auf ihre Umgebung, auf ihr Umfeld, auf die Welt als solche. Also Einblicke in ihre Lebensrealität zu geben, mithilfe von Webvideo und dann auch zur Diskussion zu stellen und mit anderen in Interaktion dazu zu treten. Und dabei ist es gar nicht so wichtig, wenn man jetzt auf diese Gruppe schaut, die tatsächlich dann auch in Erscheinung treten und die das tatsächlich realisieren, ist es für sie nicht so entscheidend, wie viele letztlich damit erreicht werden. Das heißt, die Bühne ist ja gegeben, es ist auch vorhanden und es kann auch diskutiert werden. Ähm, aber wenn es sich jetzt nicht in die 20.000 Views ähm, verbreitet, ist es erstmal deshalb kein schlechteres, schlechteres Format. Es macht natürlich Sinn, mit Webvideo oder Bewegtbild zu arbeiten, weil Sie kennen alle die GYM-Studie. Ich habe sie so ein bisschen quergestellt. Das sind die beliebtesten Internetaktivitäten unserer Jugendlichen hier in Deutschland, YouTube und Instagram. Und was sie auf YouTube machen, ist eben besonders, dass sie sich die Videos von YouTubern anschauen, in denen es um aktuelle Nachrichten gehen. Sie wollen sich Tutorials anschauen, Erklärvideos. Was sie nicht machen, sind eigene Videos erstellen. Das ist jetzt hier der niedrigste Balken mit 0% Mädchen, null nee, Jungen und 1% Mädchen. Also im Prinzip ist das nicht vorhanden. Insofern sieht man schon, dass hier noch Potenzial ist, also Leute dazu zu bringen, diese Möglichkeiten oder Ausdrucksmöglichkeiten auch zu nutzen. Das ist nicht so stark erfolgt von sich aus, hängt natürlich im Prinzip auch ein bisschen damit zusammen, welche Erfahrungen man hat mit dieser extremen Skalierbarkeit von sozialen Medien, dass man immer diese Unkontrollierbarkeit im Blick hat und nicht so weiß, was passiert mit den Inhalten, wenn ich sie einmal ähm, losgeschickt habe. Die Fotos im Hintergrund ähm, zeigen das sogenannte Star Wars Kit, von dem Sie wahrscheinlich alle schon mal gehört haben. Haben Sie? Genau, wo ein Junge ein äh, Laserschwert eine Laserschwertaktivität in einem scheinbar geschützten Raum durchführte, die dann aber so weit sich verbreitet hat, dass es immer wieder zu Repressionen führte und zu Schwierigkeiten in seinem, in seinem Leben. Das heißt, das sind diese vier Faktoren, die Denner Bolt ja auch für soziale Medien festgestellt hat dass wir es einerseits mit einer Persistenz zu tun haben, wenn ich was einmal veröffentlicht habe, dann ist es da, ich kann immer darauf zugreifen, es kann immer wieder reproduziert werden und in einen neuen Kontext gebracht werden, es kann von einer Person in ein viel größeres Netzwerk gebracht werden und auf einmal werden aus meinen 300 Klicks 300.000 und es ist auch immer wieder auffindbar. Und das andere schöne Schlagwort, was Sie vermutlich auch kennen von Axel Bruns, ist ja, dass wir eine Vermischung haben von Rezeption oder Nutzung und Produktion, dass die Artefakte nie in sich abgeschlossen sind, sondern durch jeden Kommentar, den ich zu einem Video ergänze, ich auch immer wieder die Wahrnehmung verändere. Also, wenn ich jetzt. 20 Mal Daumen runter äh, gesetzt habe und nur eine Person hat ein Video geliked, dann ist natürlich in dem Moment, wo jemand Neues da auf diese Seite kommt, schon direkt anders wahrzunehmen, als wenn es andersrum verteilt ist. Auch wenn eine ganze Horde an Kommentaren dort zu finden ist, dass etwas ganz besonders schlecht ist, äh, dann verändert es die Wahrnehmung des Ursprungstextes. Genau. Und ähm, es gibt diese Studie von der LFM aus dem letzten Jahr, ähm, wo man sieht, dass Jugendliche doch sehr häufig auch Kontakt haben mit negativen Äußerungen, die eben im Internet vorkommen. 94 Prozent der 14 bis 24-Jährigen haben angegeben, dass sie schon mal mit Hasskommentaren in Kontakt gekommen sind und 60 oder knapp 60 Prozent sogar häufig. Das erzeugt natürlich auch einen Druck und erschwert die Äußerungen in sozialen Medien. Genau, das ist dazu noch eine Grafik, wo man sieht, dass aber gerade die 14 bis 24-Jährigen sich hier, jetzt hat man glaube ich doch hier, ähm, engagieren und es auch zum Beispiel melden. Das sind 40 Prozent gewesen, die gesagt haben, dass sie schon mal einen Hasskommentar gemeldet haben, dass sie auch darauf geantwortet haben, um ihn zu kritisieren oder ähm, etwas geschrieben haben, um, um den zu unterstützen. Also dass tatsächlich auch eine Aktivität ausgeht, dass es nicht dabei verharrt, dass negative Äußerungen und ähm, Anschuldigungen ähm, im luftleeren Raum verbleiben, sondern auch darauf reagiert wird, was eine spannende Tendenz ist. Also man sieht das ja auch durch die Altersstufen hinweg, dass gerade die jüngeren äh, Personen da aktiv werden. Das ist ein Ausschnitt aus der äh, YouGov-Studie, wo man sieht, hier in diesem untersten Bereich, wenn Personen sagen, ich diskutiere über politische Themen im Internet, das sind dann diese Personen, die auch ähm, eher stärkeres Interesse an politischen Themen haben. Also es kommt irgendwie zusammen, das heißt, wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich auch besser auskenne, ähm, äußere ich mich auch eher. Und wenn ich in Diskussionen eintrete und ähm, Standpunkte aushandle mit Personen, die vielleicht auch ganz anderer Meinung sind, stärke ich auch ähm, das Interesse an politischen Themen. Also quasi eine Art Einladung, in die Kommentare zu gehen und ähm, auch ähm, Diskussionen anzustoßen. Soziale Medien werden immer wichtiger, ähm, wenn es darum geht, auch Informationen und Neuigkeiten und damit natürlich auch politische Informationen zu erhalten. Das ist jetzt ähm, eine Studie des Reuters-Instituts ähm, zu digitalen Nachrichten. Und da sieht man auf der linken Seite Social Media und auch wieder bei den jüngeren Personen, das ist jetzt, fängt jetzt bei 18 an, 18 bis 24, dass über 50 Prozent so auf ihre N Nachrichten kommen, indem sie quasi soziale Medien durchforsten. Gleichzeitig vertrauen sie denen nicht so sehr. Das ist auch ähm, eine Grafik aus, diesem, aus, diesem, aus dieser Studie. Und man sieht, dass nur 23 Prozent Vertrauen haben in Nachrichten, die auf sozialen Medien geteilt werden. Das äh, linke ist die Grafik quasi für den Weltmarkt und äh, auf der rechten Seite sieht man nochmal für Deutschland die Grafik und da ist sogar noch weniger, nur 18 Prozent. Ich tauche mal ab zu meinem Wasser. Kann das noch so was wirken? Auf der anderen Seite... Haben Jugendliche eine ganz enge Bindung zu ihren LieblingsinfluencerInnen? Den kann man glauben. Also, da ist eine, also jetzt keine Riesenstudie, die wir gemacht haben, aber eine kleine Studie, die wir gemacht haben, ähm, wo wir eben Jugendliche dazu auch befragt haben. Und es ist schon interessant, dass 67 Prozent sagen, dass ihr Lieblings-YouTuber oder Instagrammer, ich habe es jetzt hier einfach variiert, weil wir beides gleichzeitig abgefragt haben, immer oder fast immer vertrauenswürdig ist. Also es ist tatsächlich eine Person, der vertraut wird, und 67 Prozent ist keine kleine Zahl. Ähm, ich informiere mich über Produkte, die mir diese Person vorschlägt, haben immerhin 25 Prozent. Das ist ein Viertel gesagt, dass sie anscheinend angestoßen werden durch Inhalte, die von YouTuberinnen geteilt werden oder die, auf die sie hingewiesen werden, sich dazu auch zu informieren. Und haben auch, mehr sogar als ein Viertel, mindestens schon mal etwas erworben, was ihnen vorgeschlagen wurde. Das heißt, wir haben auf der einen Seite diese großen Sorgen, dass Dinge falsch sind, nicht echt sind, und auf der anderen Seite haben wir aber irgendwie ausgewählte Persönlichkeiten, zu denen man das Gefühl hat, eine besondere Beziehung zu haben und denen man vertrauen möchte. Deshalb wundert es uns nicht, dass es eben auch häufig Kooperationen mit InfluencerInnen gibt, äh, um dieses Vertrauen, was die Jugendlichen schon haben, nutzen zu können, um eben Inhalte der politischen Bildung an sie herantragen zu können. Das sind jetzt zwei unterschiedliche Kooperationen, beide mit Le Floyd. Und ähm, die obere ist eine Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Da geht es äh, um die Begriffswelten zum Thema Islam. Das ist schon ein bisschen älteres, ähm, eine ältere Kooperation, haben Sie vielleicht schon von gehört. Und das andere ist eine Kooperation mit der Technikerkrankenkasse, also jetzt erstmal kein Akteur der politischen Bildung aber selber Influencer und äh, da geht es darum, ja, Schwierigkeiten, die einem auf dem Weg ins Leben begegnet sind, auszutauschen, also darüber zu sprechen und darauf hinzuweisen, dass es trotzdem immer irgendwie weitergeht. Und ähm, jetzt für, die, für das erste Beispiel, das ist ein Video ähm, zum Thema Kalifat. Das können wir jetzt aber, glaube ich, gar nicht gucken, weil das ja hier rennt ne, mit der Zeit. Ähm, da sieht man schon, das hat Schon eine große Reichweite. Ne? Es hat 150.000 Views erhalten und 1.300 Kommentare. Es hat also schon eine gewisse Interaktion initiiert oder angeregt. Le Floyd macht das ganz clever in dem Video, weil er das erst so anfängt wie alle seine Videos. Und dann sagt er aber, ich wechsle jetzt zu meinem Comic-Ich. Und dann kommt der ja, wissenschaftlich fundierte Input von der Bundeszentrale für politische Bildung. Alles von ihm losgelöst letztlich, weil er ist da nur eine Comicfigur in dem Moment. Und danach kommt er aber wieder selber und rahmt das dann noch mal. Zusätzlich hat er es auf seinen Parallelkanal gestellt, dass es jetzt auch nicht auf seinem Le Floyd-Kanal ist, sondern auf seinem Flip-Floyd-Kanal, was dann diese 150.000 Views erklärt. Genau, Kommentare. Wenn ich 100.000, 1.300 Kommentare habe, habe ich was zu moderieren. Das Video ist mittlerweile knapp drei Jahre alt. Und man sieht an diesen ersten Kommentaren, dass immer hier, jetzt dauert ich immer, bis dieser Cursor kommt, Experts for BPB äh, Antworten schreiben. Das sagt er auch im Video. Im Video sagt er auch, die Expertinnen der Bundeszentrale für politische Bildung sind für euch da, schreibt was in die Kommentare und dann antworten die euch. Ich stelle es wieder hin. Und ich weiß nicht, ob man das lesen kann, aber das sind teilweise schon sehr drastische Kommentare. Das ist auch dieselbe Person hier, die einmal schreibt, Vorsicht, nicht wichsen im Kalifat, sonst Fingerschwangerschaft. Und darunter schreibt sie, danke, danke, danke, dass wir zum eine Millionsten Mal bei Adam und Eva anfangen dürfen und das alles auf Steuerkosten. Oder hat Saudi-Arabien gesponsert? Ja, wir sind alle so verwirrt, schön, dass solche Leute entwirren. Und ähm, darauf antwortet jetzt eben die Bundeszentrale für politische Bildung. Wenn du nicht verwirrt bist, brauchst du das Video ja nicht anschauen. Und ähm, unser Kommentierender legt nochmal nach, der Anfang hat schon gereicht, habe schnell ausgeschaltet, war ein richtig geiles Gefühl, Stopp zu sagen. Ähm, und tatsächlich hat die Bundeszentrale für politische Bildung in dieser Frühphase dieses äh, Projektes sehr viel damit zu tun, immer auf solche, also auf ähnliche Kommentare wie diesen zu reagieren. Gar nicht so viel auf Kommentare, die inhaltlich jetzt die Diskussion vorwärts bringen, sondern die doch immer wieder so eine Art anklagende Haltung haben oder eine Kritik an dem Format an sich und sehr viel auch mit Ironie arbeiten, wo die Bundeszentrale dann auch ironische Kommentare zurückschreibt, was ja manchmal auch gar nicht so leicht dann zu dechiffrieren ist. Also es ist sehr viel zu tun. Jetzt ist aber, ne, ich habe ja gesagt, Persistenz ist einer der Kriterien für soziale Medien, das Video immer noch da. Aber das Projekt wird jetzt anscheinend nicht mehr begleitet. Das heißt, es gibt jetzt auch keine Personen mehr, Experts for BPB, die antworten. Aber die Leute, die das jetzt noch sich anschauen, kommentieren natürlich weiter und es wird aber jetzt nicht mehr gerahmt. Genau. Und man sieht ja, da war jetzt lange nichts, aber jetzt vor drei Wochen hat sich eben jemand das nochmal angeschaut und sagt, ja gut, dass Liv leute mir das schon mal erklärt, man muss ja wissen, was einen hier in Deutschland bald erwartet. So, pff. Oder dann vor vier Monaten, Deutschland ist schon ein Kalifat, bald herrscht die Scharia bei euch linken Idioten. Und die werden jetzt nicht mehr gerahmt. Also es zeigt nochmal, dass wirklich diese Moderation wahnsinnig wichtig ist und dass man auch nicht aus, der, aus dem Blick verlieren kann oder darf, dass diese Dinge weiter verfügbar sind. Manche der Videos wurden oder eines zumindest wurde deaktiviert, ist auf privat geschaltet. Da ist es dann jetzt nicht mehr möglich, dass wir noch eine Diskussion haben, die nicht gerahmt werden kann. Genau, wie ist es bei der Techniker Krankenkasse? Zwei Millionen Views ist nicht auf dem Parallelkanal gewesen, sondern auf dem eigentlichen Kanal. Zehntausend Kommentare. Niemand moderiert das. das. Also von Anfang an ist das nicht moderiert worden. Und wenn man in die Kommentare guckt, haben wir eine ganz andere Diskussion, die angestoßen wird, nämlich Personen offenbaren sich teilweise sehr intim, berichten sehr intim von Schicksalsschlägen, die sie durchlaufen haben. Also hier, es hat angefangen in der fünften Klasse, ich hatte Streit mit ein paar Schülern, wir haben uns geprügelt, ich habe eine Lehre, ich war wahrscheinlich Lehrerin oder Lehrer, verbal angegriffen, danach musste ich drei Monate in der Psychiatrie und seitdem, weil ich dort Blut abnehmen musste, raste ich aus, wenn ich nur eine Spritze sehe. Ich bin mit anderthalb Jahren mal gegen eine Tischkante gelaufen. Dabei habe ich die Augenhöhle stark beschädigt. Jetzt bin ich halb blind. Du sagtest, hör, hört auf die Gedanken, die, vom die ihr vom Einschlafen habt. Also, bevor ich einschlafe, habe ich immer die schlimmsten, schmerzhaftesten Gedanken und Panikattacken. Da hat jetzt mal ein anderer User oder eine Userin geschrieben, das klingt nicht gut. Aber nach das klingt nicht gut, ist die Diskussion dann zu Ende. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt, weil... Ich habe ja gesagt, es sind 10.000 Kommentare und wirklich die meisten dieser Kommentare sind solche Offenbarungen. Und ähm, die sind teilweise sehr persönlich und hier wäre es schon wichtig, jetzt zu gucken, was mache ich denn jetzt damit. Die stehen jetzt einfach so da und man kann auf die Kanäle klicken und vielleicht sich noch zusätzliche Informationen zu den Personen, die das gepostet haben, suchen, ähm, aber keiner rahmt es. Genau, hm, harter Bruch jetzt im Vortrag, weil jetzt hier Humor oben steht und wir ja jetzt alle so fröhlich sind. Ähm, genau, das kann ich jetzt vielleicht auch ein bisschen kürzer machen. Das kommt jetzt immer, also sind jetzt drei Folien, die immer wieder auf dasselbe hinweisen. Das, was die Jugendlichen so mögen, an diesen Personen, deren Videos sie intensiv sich anschauen, ist Humor, auch ein bisschen, was die Themen sind, die da verhandelt werden und insbesondere die Person, die Persönlichkeit. Also es geht schon darum, eine Beziehung zu haben zu einer öffentlichen Person. Das ist eine Studie von 2016 von einer Studentin von mir. Das war ihre Abschlussarbeit zu den Rezeptionsmotiven. Wir nennen es also auch noch so ungefähr wie Nutzungsstrategien oder Nutzungsmotive von Follow Me Around Vlogs. Und da sieht man, dass es eben identitätsstiftende Motive mit Abstand sind. Also alles, was irgendwie einen Bezug zu mir hat als Person. Parasoziale Interaktion, das Gefühl zu haben, angesprochen zu sein und dadurch, wenn ich die, äh, die Diskussion moderiere und auch reagiere auf das, was die Personen ähm, äußern in ihren Kommentaren, kann ich das natürlich stärken. Das ist auch eine Verantwortung, die ich habe, wenn ich einen Kanal betreibe und erneut Unterhaltung. Das ist wirklich für die meisten Formate scheinbar so. Also wir haben es auch, oder das ist eine Studie von Biermann-Becker ähm, zum Thema Let's Plays, wo auch eben diese drei Faktoren, Unterhaltung, Information, Persönlichkeit als die wichtigsten erscheinen. Und das bringt mich zu einem ganz interessanten Beispiel. Ähm, vielleicht haben Sie schon diesen Claim irgendwo mal gesehen, gehört. PACE, geht glaube ich immer so, PACE steht für Positive Attitude Changes Everything und gehört zu einem YouTube-Kanal und zwar von Barbie. Barbie hat nämlich ihren eigenen YouTube-Kanal und hat fast 5 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten und vloggt da, hat jetzt 70 Folgen ihres Vlogs und macht im Prinzip alles, was klassische YouTuberInnen auch machen. Also macht die typischen Routine-Videos, macht Challenges, äh, erzählt was in Ihrem Zimmer ist, erzählt was über Ihren Werdegang und hat eben sich zum Motto dieses Pace genommen. Genau, wir gucken mal rein, wenn ich es verlinkt habe. Oh, ich habe es jetzt nicht verlinkt, wie traurig. Wir können nicht reingucken. Ich erzähle, aber es ist ja auch, die Zeit rennt ja auch, insofern ist es ganz gut. Ähm, das ist Episode 10, Sie können sich die ja immer noch mal anschauen, die sind ja immer verfügbar ähm, mit dem Titel You can be anything or everything, was, wenn Sie das verfolgt haben, auch der Slogan der Barbie-Kampagne natürlich ist, der aktuellen, dass man wirklich alles sein kann. Dazu gibt es so eine fancy Musik. Und äh, Barbie erzählt hier, was sie sein wollte, als sie klein war. Und im Foto kann man es ja auch sehen. Sie wollte Prinzessin, Astronautin, Doktor und Tänzerin auf einmal sein. Und dann haben alle ihr gesagt, oh, das geht aber nicht, Barbie das ist ja irgendwie gar nicht möglich, du musst dich entscheiden. Und Barbie, so persönlich meinte, nein, ich muss mich nicht entscheiden, hat dann recherchiert und hat dann tatsächlich eine Astronautin gefunden, die vorher Medizin studiert hatte und auch noch Tänzerin war. Ich weiß jetzt leider den Namen gerade nicht. May ist der Vorname. Und hat eben dann, ne, endet dann damit. Pace, ihr könnt wirklich alles sein, was ihr sein wollt. So, und das führt auch zu Kommentaren. Und äh, Barbie die ja jetzt nun wirklich kein Mensch ist, antwortet auch auf alle diese Kommentare super nett. Also jemand schreibt, I want to be a singer, but I have stayed fright, and the total amount of people that I can sing to is four. Barbie sagt, don't let fear stop you from dreaming big. I always like to say that anything is possible. Pace. Und so macht sie es wirklich immer. Also da ist tatsächlich ein immenses, also eine immense Arbeit wird reingesteckt, dass Barbie wahnsinnig konsistent ist. Also sie antwortet auf die Kommentare der Personen entsprechend der Inhalte, die sie in ihren Videos äh, präsentiert hat. Und äh, die Leute schreiben ihr dann auch wieder zurück. Also so wie hier. You go Barbie, you are so powerful, You're one of my inspiration, thank you. I'm gonna make a video now like this. Peace. Und Barbie schreibt, thanks. Oh, jetzt habe ich das hier gar nicht anonymisiert. Nicht gucken. Oh, sorry. Thanks, Gloria, that's so nice of you to say thanks. You're welcome, Barbie. Also das Angesprochensein und äh, die persönliche Beziehung zu der YouTuberin scheint tatsächlich auch dann zu funktionieren, wenn das keine Person ist. Das ist ja ein fiktiver Charakter, der mittelgut animiert ist, <lacht> aber eben wahnsinnig sympathische Sachen sagt. Genau, Sie können, das können Sie ja dann sich nochmal anschauen. Es ist wirklich interessant, sich das, äh, ja, sich das mal anzuschauen. Und das meiste sind positive Kommentare, also die Leute fühlen sich dazu angeleitet, sich zu äußern und zu sagen, sie fühlen sich unterstützt durch Barbie und können jetzt sich eher trauen, verschiedene Dinge zu tun oder wollen mal Dinge probieren. Barbie macht dann auch immer so Challenges mit ihren... Zuschauenden, dass sie ähm, zum Beispiel mal in der Klasse jemand anders verteidigen sollen, der angegriffen wird oder so. Und ähm, sie schreiben dann auch darüber, wie sie das gemacht haben. Und Barbie schreibt dann, dass das cool ist, dass sie das gemacht haben. Genau. Es kommt, ich glaube alle zwei Wochen kommt ein, ein Barbie-Video, und die wenigsten sind, äh, sind Anti-Barbie. Das sind so die drei Dinge, glaube ich, die, die man daraus ziehen kann. Es geht darum, echt zu sein. Und da ist dieses Echt aber wirklich in Anführungsstrichen zu sehen, weil Barbie als etwas Echtes wahrgenommen wird, obwohl sie natürlich eine vollständig konstruierte Persönlichkeit ist. Es geht um die Interaktion die Person wahrzunehmen und das auch aufzugreifen, was ja eines der wichtigsten Motive ist, nämlich zu sagen, ich möchte in Interaktion treten, ich möchte wahrgenommen werden, ich möchte eine Beziehung aufbauen zu der Person, die in diesem Webvideo zu sehen ist. Und ähm, dass es zusammenpasst. Also in dem Moment wo es natürlich nicht zu meiner Persönlichkeit passt, was ich als YouTuberin da jetzt an der einen oder anderen Stelle promote, weil ich denke, das wäre doch ganz gut, das zu machen, weil das passt jetzt gut, das ist mein neues politisches Bildungsanliegen, ähm, dann funktioniert es nicht. Und dann geht die Diskussion auch in eine ganz andere Richtung, als ich es mir vielleicht erst mal erhofft habe. Ich bin wahrscheinlich mit meiner Zeit schon durch. Ich hätte noch was hier über ähm, Logo erzählt, aber das können Sie sich ja dann vielleicht auch noch mal anschauen. Ich würde dann quasi... Ähm, Durchklicken zu der letzten Folie, die wieder das aufgreift, was ich eben erwähnt hatte und was ich denke, was für uns oder für Sie auch wichtig ist in der medienpädagogischen Arbeit, nämlich diese Kernbereiche zu analysieren und ähm, sie auch zu nutzen, wenn es um die Rezeptionsbegleitung und um die Produktion von Webvideoformaten geht. Und das sei quasi mein Schlussstatement und gerne Einladung zu Fragen. Und genau, ich habe so eine vielen Dank Folie. Sie machen das alle schon hervorragend mit dem Klatschen äh, für Voll Judith nett. Ackermann. <lacht> sie haben jetzt die Möglichkeit, wenn Sie möchten, noch sehr gut, die eine oder andere Frage an Judith Ackermann oder an die Barbie loszuwerden. Also, genau, Wir haben ein Mikrofon, damit wir sie auch alle hören können. Äh, Lars Geister vom Grimmel-Institut. Also erstmal danke für die tollen Beispiele. Ähm, vor allen Dingen auch, dass du irgendwie Barbie in eine Filterblase spülst. Äh, das hätte ich so nicht erwartet. <lacht> Ich hatte mal eine Nachfrage zu der Erhebung, die ihr gemacht habt und zwar hast du gesagt, Jugendliche vertrauen ihren YouTubern und was du dann angeführt hast, waren mit Blick auf Produktempfehlungen, habt ihr auch mal gezielt gefragt nach Vertrauen in politische Inhalte, also wenn sich YouTuber politisch äußern zum Tagesgeschehen, ist dieses Vertrauensverhältnis auch dann gegeben oder greift dann halt eher der Zweifel an Informationen in sozialen Netzwerken? Also wir haben es in Bezug auf Meinungsbildung schon mit drin gehabt. Ich habe aber jetzt die konkreten Zahlen nicht. Ähm, müsste ich noch mal gucken. Könnten wir ja dann noch mal. Also kann ich gerne auch mal teilen. Das ist ähm, eine Studierendenarbeit gewesen, die bei uns über ähm, ein Jahr gelaufen ist. Ähm, und es hat sich immer nur auf die Person bezogen, die auch die Lieblings- oder die, die Haupt-YouTuberin ist. Dadurch entsteht auch, glaube ich, dieser, dieses sehr starke Vertrauensbewusstsein. Und ähm, was ich aber schon auch vermute, unab unabhängig davon, ist, dass in dem Moment, wo es nicht zur Persönlichkeit passt, ein Problem ist. Also es gibt ja auch ähm, Studien dazu, dass es ganz wichtig ist, dass transparent agiert wird und ähm, es eben nur dann funktioniert, wenn die Frequenz eine äh, niedrigere ist in Bezug auf eben Integration von Inhalten, die nicht zum Hauptkanal gehören und dass es dann auch sichtbar gemacht wird. Ähm, aber dieses, diese dritte Säule, it's about matching, die kann es dann einfach trotzdem kaputt machen. Und wir haben auch Expertinnen-Interviews mit InstagramerInnen geführt und äh, die haben auch gesagt, dass das für sie eine zu große Verantwortung ist. Also, sie sehen schon auch diese Verantwortung und sehen auch, dass ihre FollowerInnen sie als Vorbilder teilweise sehen und auch eben das, was also ihre Handlungen auch betrachten, nicht nur ihre Produktempfehlungen. Und. Ähm, würden, sind deshalb auch sehr zurückhaltend. Ich meine, ich, das ist natürlich auch immer noch mal ein bisschen davon geprägt, was man erwartet, was die Personen hören wollen, die so Fragen stellen. Insofern ist auch, deutlich, ist auch klar, dass sie sehr stark betonen, dass sie da sehr verantwortungsbewusst mit umgehen. Ähm, aber da es konsistent war in den verschiedenen Interviews, ähm, ähm, glaube ich, dass gerade dieses Matching, kann ich das auch vertreten, doch noch ein stärkeres ist, weil sie wahrnehmen, dass sie als Person ähm, akzeptiert werden. Genau. Klärt es ein bisschen? Ja. Wir haben eine weitere Frage, bitte schön. Und auch ein Mikrofon vielleicht, ein offenes? <lacht> Noch ein anderes. Ah, schön. Äh, und zwar eine Frage zu den Kommentaren. Das ähm, fand ich etwas irritierend, weil es also ist Ihr Anspruch, dass alle Kommentare im Internet beantwortet werden? Das sind halt Milliarden und Milliarden und, ich habe das Gefühl, dass äh, die Kommentarfunktion von Jugendlichen auch selbst nur nicht so verstanden wird, dass sie immer beantwortet werden von irgendwem, sondern dass es sozusagen so, eine, so, ein, so ein Beteiligungsformat ist, das auch passiv funktioniert. Also auch die großen YouTuber schaffen es ja nicht, ihre eigenen Kommentare durchgehend zu beantworten. Das ist äh, ein, ein hehrer Anspruch. Aber selbst bei Bildungsprojekten würde ich das zumindest nicht erwarten, weil das ja sozusagen den der Faktor... Äh, sozusagen das Video selbst steht ja trotzdem da und die Aussage da drin und nur weil irgendjemand sozusagen im Internet falsch ist und einen Kommentar darunter geschrieben hat, der jetzt nicht sofort beantwortet wurde, wird deshalb ja die Qualität des Videos nicht schlechter, des Ursprungsvideos. Das heißt ja, dass man quasi alle Videos quasi offline nehmen müsste, alle Bildungsvideos offline nehmen müsste, die nicht nonstop rund um die Uhr gemonitort und also der Anspruch scheint einfach Vollkommen unrealistisch. Also es ist schon ein Appell daran, die dann nicht alleine zu lassen, diese Videos. Also gerade wenn es erst eine konstante Betreuung gibt und im Video auch darauf hingewiesen wird, dass es diese Betreuung gibt und die gibt es dann nicht mehr. Ähm, und diese Kommentare, wo es die Betreuung noch gab, rutschen ja ganz, ganz schnell nach unten. Und ähm, dann kann es jetzt, wie bei eben diese, diesem Beispiel von den äh, Begriffswelten Islam, problematisch sein. Wenn ich da jetzt gar nicht darauf hingewiesen habe, in dem Video, dass es das gibt, erwarte ich das vielleicht als Nutzerin auch nicht. Ich habe ja mehrere Dinge gesagt. Zum einen, dass wir es häufig bei Bildungsprojekten, die jetzt nicht mit high-rated Influencers arbeiten, gar nicht mit so einer großen Anzahl von Kommentaren zu tun haben. Und da kann man schon das monitoren. Sogar in dem Kanal von Nürnberg, wo es wirklich, ich hatte nur unter einem Video einen Kommentar gefunden und der Kommentar, war auch sehr konstruktiv, hat darauf hingewiesen, dass man noch mal Infos zu den Menschenrechten in, ähm, in, die, äh, in die Videobeschreibung setzen sollte. Und äh, selbst da wurde gar nicht darauf geantwortet. Und ähm, das ist dann, also ich meine, wenn ich einen Kommentar bekomme, dann kann ich den schon monitoren. Und bei Logo ist es zum Beispiel so, dass sie jetzt auch, also tagsüber eben die Redaktion das mitbetreut und auch mitantwortet und sie noch Studierende eingestellt haben, die dann immer wieder gucken, was kommentieren denn die Kinder da. Weil das natürlich auch eigentlich schon ein bisschen brisant, weil sie posten Dinge auf dem Instagram-Kanal und haben ja auch eine große Vertrauensbasis für Kinder und Jugendliche und laden sie immer ein, etwas von sich preiszugeben. Und ähm, da hat man schon eine große Verantwortung. Was wird denn da preisgegeben und wie wird das da verhandelt? Das können die auch nicht immer machen, das sehe ich schon auch. Der, der Anspruch ist hoch, aber man sollte es zumindest versuchen. Ja. Wir haben... Genau, ich würde sagen, wir nehmen noch diese zwei Fragen auf, weil wir sonst auch so ein bisschen äh, der Zeit hinterherrennen müssen. Nein, das ist, äh, liegt daran, dass wir ein Programm haben. Ja. Ähm, ansonsten diese zwei Fragen, die hier noch kommen, gerne und der Rest vielleicht einfach an Judith Ackermann persönlich. Bitte schön. Ja. Ähm, Meine Frage wäre jetzt daran anschließend, ähm, ich kenne das auch irgendwie, dass dann... Interaktion würde man gerne machen, aber man hat so eine Kapazitätsfrage, dann können wir das irgendwie erfüllen. Habt ihr irgendwie äh, Erfahrungen, Modelle, wie viele Leute man am besten abstellt oder äh, was man, wie viel Stärke man eigentlich braucht, um das zu betreuen? Oder ein gutes Konzept oder irgendwie sowas in die Richtung? Also wir haben natürlich jetzt an der Hochschule das Glück, dass wir das mit Studierendengruppen machen könnten, die, die wir das dann immer wieder als eine als seminaristisches Konstrukt äh, monitoren und auswerten und äh, moderieren lassen könnten. Aber Natürlich. Also wenn es jetzt um Einzelprojekte geht, die eine Förderung für eine, bestimmte, für eine bestimmte Zeit nur haben und danach keine Finanzierungsgrundlage mehr, dann sind die Personen in der Regel weg. Also das haben wir ja auch bei Riesenprojekten. Und da finde ich es aber vielleicht gar nicht, also ich habe länger auch darüber nachgedacht, weil ich mir diese Playlist von den Islamwelten, an, ich sage immer Islamwelten, Begriffswelten Islam angeschaut habe und eben ein Video auf Privat stand und ich das erst sehr schade fand. Und habe dann aber nachher gedacht, vielleicht könnte das aber auch ein ähm, konstruktiver Weg sein, dass man dann die Persistenz irgendwann minimiert oder die Kommentare ausschaltet. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, wenn man es jetzt eben nicht mehr betreut, dass man einfach am Ende sagt, okay, ähm, das ist der Stand, den hatten wir. Das sind auch die moderierten Kommentare, kann ich ja als PDF irgendwie nochmal da verfügbar machen oder verlinken. Und ähm, wir haben das Projekt, wird jetzt nicht mehr begleitet. Entsprechend kann keine Moderation mehr stattfinden. Wir haben die Kommentarefunktion deaktiviert. Bitteschön. Okay, ähm, ich komme auch zu Le Floyd. Äh, einmal die TK-Kampagne, die ja da über 1,5 Millionen Klicks hatte, die wurde auch betreut von der TK. Aha. Da gab es äh, Leute, die, die haben sich die Kommentare angeguckt, die haben mit den Leuten auch äh, per PN, also persönliche Nachrichten, gesprochen. Ähm, und es gab auch eine weiterführende Kampagne von der TK, wo explizit auch ähm, junge. Menschen rausgegriffen wurde, mit denen dann auch Videos gemacht wurden zu dem Thema, zu dem persönlichen Thema, was er dort offenbart haben. Sehr gut, dass Sie das ergänzen und es zeigt ich natürlich auch nochmal. Ich Ja, deswegen, wunderbar. Äh, Toll, dass Sie da sind. Ähm, <lacht> also da nachher auch nochmal Detailfragen. Gerne. Ähm, und äh, zu dem Islam-Video, was Le auf seinem Flip-Floyd-Kanal ja. hat, ähm, hat schon einen Grund, warum das nur dort gelaufen ist. Weil wäre das auf seinem Hauptkanal gelaufen, klar, die, die Views wären natürlich. Wesentlich mehr noch als 300.000 gewesen, aber auch die Kommentare und eben das, was wir gesehen haben, diese äh, negativen Kommentare werden viel, viel höher gewesen und das ist natürlich, äh, wenn man jetzt aus seiner Sicht guckt, äh, auch sträflich für seinen Kanal, denn wenn ich tausende negative Kommentare bekomme, merkt das der YouTube-Algorithmus und das ist dann nicht so geil. Und äh, im, im Zuge dessen, man muss halt immer auch äh, aus der Perspektive des YouTubers gucken, was kann ich meiner Community äh, tatsächlich zumuten oder, oder wie risikoreich kann es sein, wenn ich so ein politisches Thema aufgreife und was kann es meinem Kanal eigentlich schaden als fördern? Genau, das ist dann auch interessant, weil man bei ihm ja auch dann diese Professionalisierung sieht, ne, die schon auch genau abwägt, welche Inhalte kommen auf meinen Hauptkanal? Also gerade auch diese Verantwortung. Ne? Personen mögen mich aufgrund der Inhalte, die ich vertrete und Persönlichkeit, die aufgrund der Persönlichkeit, die ich ausstrahle. Und äh, was setze ich dann quasi auf eine ja, niedrigere Rangposition, dass es an einer anderen Stelle wahrgenommen wird oder auch klar ist, dass das was anderes ist. Und da hat es ja die Techniker Krankenkasse geschafft, dass sie im Hauptkanal auch verblieben ist. Ne? Also da war das war ja auch dann ein sehr, <lacht> bitte. Es war auch eine geldliche war eine Frage. Geldfrage. Also er hat nicht wenig verdient. Ja, vermutlich. Aber hat ja dann auch gut funktioniert. Aber dann trotzdem, vielleicht wäre es dann aber auch noch mal interessant, weil ich das, diese Moderation jetzt da so nicht wahrgenommen hatte an dem Video. Ähm, da waren natürlich auch viel mehr Kommentare. Also wahrscheinlich hätte ich einfach noch zehn Stunden weiter scrollen Eine können und die Menge, gefunden. Ähm, ich würde gerne glaube diese runter. Detailfragen so, jetzt gerne beenden wir und Rundlich. wir bleiben im ja. Programm. Alle weiteren äh, Diskussionsanregungen fragen dann gerne mit ja. Judith Ackermann persönlich und den Vortrag kann man sich später dann auch noch mal anschauen, wenn man dazu Lust hat. Und damit Markus Richter.